Das ist Uli. Uli will studieren, weiß allerdings nicht was und auch nicht wie. Uli hat keinen Bock auf Lernen und vergisst das Gelernte schnell. Zuhören viel zu stressig. Uli fürchtet, das Studium nicht zu schaffen. Und so geht es vielen. Unser MOOC Erfolgreich Studieren setzt hier an. Professor Meier führt uns durch die acht Lektionen. Liebe Uli, ich bin Professor Meier und möchte Ihnen helfen, erfolgreich zu studieren. In unserem Kurs lernen Sie, wie Sie das passende Fach finden und wie eigentlich eine Universität funktioniert. Sie lernen auch, wie man richtig lernt. Dazu gehören Lernstrategien, Methoden gegen das Vergessen und auch ab und zu mal eine Pause. Denn es ist im Studium nicht immer leicht, am Ball zu bleiben. Wir fragen uns im Kurs, was uns manchmal am Lernen hindert und wie wir eigentlich unseren inneren Schweinehund überwinden können. Da Studieren sehr viel mit Lesen zu tun hat, befassen wir uns mit dem effektiven Lesen und der Arbeit mit Texten. Es ist im Studium sehr hilfreich, wenn man richtig zuhören kann. Sie lernen daher in unserem Kurs, was Vorlesungen und Seminare sind, wie man sich darauf vorbereitet und wie man richtig mitschreibt. Oft macht das Lernen in Gruppen mehr Spaß als alleine. Doch ist es effektiv? Wie groß eine Lerngruppe sein sollte und ob man dafür Facebook oder Skype benutzen kann? Das erfahren Sie bei uns im Kurs. Und was wäre das Studium ohne gelegentliche Probleme beim Lernen? Wir zeigen, was ein Problem eigentlich ist, welche Bestandteile es hat und wie man mögliche Lösungen findet. Denn letztlich ist alles eine Frage der Organisation. Im Kurs lernen Sie, wie Sie Ihre Zeit richtig einteilen und Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen. Tja, und damit sind Sie gerüstet für ein erfolgreiches Studium. Vielen Dank, Professor Mayer. Und so ist der Kurs aufgebaut. Die wichtigsten Inhalte stellt Ihnen Professor Mayer in Videos vor. Daneben bekommen Sie Texte und Fragen, die Sie mit allen diskutieren können. Es gibt Übungsaufgaben mit Feedback sowie weitere Videos, Bilder und Grafiken. Am Ende jeder Lektion kommt ein kleiner Test. Sehr wichtig ist der Austausch mit anderen und die Unterstützung durch uns, das MOOC-Team. Viel Spaß, Uli und allen anderen. Aw, aw, aw, aw,